Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und wir haben eine neue Kategorie von Praxis Family checked. Heute geht es um Wasserfilter. Das Thema Wasserfilter ist ein Riesenthema und jeder, der sich damit beschäftigt, sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es gibt unzählige verschiedene Wasserfiltersysteme. Gute, kleine, große, teure, billige. Also wirklich, da ist ein Riesenangebot am Markt und es gibt ganz viele verschiedene Aussagen dazu. Es gibt viele Empfehlungen zu den ganzen Wasserfiltern und wir haben bei uns, für uns in unserem Umfeld, in der Praxis, in unserer Möglichkeit, dass wir testen können, haben wir einen Wasserfilter herausgefunden, der wirklich alle anderen schlägt. Das heißt nicht, dass andere Wasserfilter schlecht sind, per se. Es gibt schon Wasserfilter, die sind nicht so toll, das sind vor allen Dingen alle Wasserfilter, die das Wasser in irgendeiner Form durch Elektrolyse bearbeiten und dadurch den pH-Wert künstlich raufsetzen oder runtersetzen. Diese Wasserfilter sind für die Gesundheit nicht optimal, aber es gibt andere Filtersysteme, die eben auch sehr gutes Wasser machen. Viel besser auf jeden Fall als das normale Leitungswasser. Das Leitungswasser ist nicht mehr zu empfehlen, das ist einfach ja, verschmutzt im eigentlichen Sinne. Es das bedeutet, dass wir zwar immer gesagt bekommen, dass das deutsche Leitungswasser ja immer noch das sauberste und die beste Qualität hätte und all so ein Zeug, aber tatsächlich muss man mal ehrlich sehen: In der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren, wurden die Grenzwerte zum Beispiel an Urangehalt regelmäßig erhöht. Also immer, wenn man gemerkt hat, oh, oh wir erreichen unseren Grenzwert, es wird zu viel, das Wasser ist nicht mehr gut, na, dann erhöhen wir halt den Wert, den Grenzwert dann ist das Wasser plötzlich wieder gut. Und so geht es mit vielen anderen Stoffen auch. Und ein Großteil der Schadstoffe, die im Wasser sein können, werden überhaupt nicht untersucht. Gerade solche Sachen wie Rückstände aus der, ähm, aus der Industrie oder Rückstände aus der Landwirtschaft. Ja, die ganzen ähm, Pestizide, Herbizide, das wird gar nicht wirklich untersucht und tatsächlich auch ein immer größeres Problem mit den sogenannten Medikamentenrückständen. Die sind dann zwar immer in kleinen winzigen verdünnten Dosierungen, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Wirkung von winzigen Dosierungen, weiß auch das kann schon was machen im Körpersystem. Lange Rede, kurzer Sinn, das Wasser aus der Leitung hat in der Regel keine gute Qualität, und es ist absolut abhängig natürlich noch von der Region, wo ihr seid, wenn ihr ein sehr kalkhaltiges Wasser habt, ist es noch schlimmer, dann ist es für den Körper noch weniger geeignet. Warum, komme ich gleich noch drauf. Ganz wichtig ist bei den Wasserfiltern, ich möchte keinen Wasserfilterkrieg entfachen, wir haben die getestet mit den Möglichkeiten, die wir haben durch unsere, durch unsere Testung, mit der autonomen Regulationsdiagnostik. Ihr könnt lernen, wie man das testet im Doktor Mama System, ich kann auch Ferntestungen machen, weil Wasser ist die Schwierigkeit, wenn man Wasser versendet, dann ist es im Versandvorgang häufig so vielen verschiedenen Strahlungen und Röntgen und was der Henker ausgesetzt, dass es oft nicht mehr das gleiche Wasser ist, wenn es hier bei uns ankommt. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, wenn wir Wasser testen wollen. Ich habe noch keine kluge Möglichkeit gefunden, Wasser wirklich sinnvoll zu verschicken. Man kann es zwar in Alufolie einpacken, aber ob das wirklich das richtige ist. Aber wenn man uns Wasser in die Praxis bringt, dann testen wir es nach oder ihr lernt selber eben, wie man es testen kann. Und Dann kann man es schon mal sehr schön rausfinden, wie wirkt das Wasser auf den Körper, welche Wirkung macht es auf den Körper. Das entscheidendste ist, dass ein Wasser, das ich teste, die Regulation nicht blockiert. Dann ist das Wasser erstmal schon mal neutral. Leitungswasser blockiert in der Regel immer die Regulation. Flaschenwasser aus Plastik blockiert fast immer die Regulation. Viele Hersteller von Wasser, die normales Sprudelwasser herstellen, blockiert immer die Regulation. Ganz wenige Hersteller von stillem Wasser halten die Regulation offen. Da gibt es sehr gute, gerade in den Bioläden, gute Möglichkeiten, gutes stilles Wasser zu kaufen. Das kann man versuchen, das funktioniert normalerweise ganz gut. Es gibt verschiedene Marken, es gibt da Lauritana, es gibt äh, Plose Wasser, es gibt äh, St. leonard Wasser. Es gibt jetzt in Bad Brückenauer, tatsächlich ist auch nicht so verkehrt, aber es mag auch sein, dass es andere Hersteller noch gibt, die auch ein gutes Black Forest, glaube ich, ist noch so eine Marke, die ein gutes Glasflaschenwasser herstellen, das wirklich für den Körper nicht schädlich ist und vielleicht sogar ein bisschen gesund. Und dann ist es so, dass wir bei der Testung vorgegangen sind und geschaut haben, wenn das Wasser neutral ist, hat es denn auch eventuell eine heilende Wirkung. Und wir haben eine Methode, das rauszufinden. Man nennt das bei uns in unserem Jargon den Yin-Zustand, also den Heilungszustand. Und da kann man rausfinden, wie tief ist der denn. Und es ist so ein bisschen exponentiell. Das heißt, jeder Zustand mehr ist eine riesengroße Heilwirkung mehr. Und bei Medikamenten weiß man, wenn etwas zwei Yin-Zustände macht, dann ist es ein gutes Medikament. Und wir haben Wasser, einen Wasserfilter gefunden, der macht sieben Yin-Zustände und das ist der Hammer. Das habe hab ich noch nie erlebt. Wir haben einen Wasserfilter gehabt, den haben wir viele Jahre gehabt und der hat vier Yin-Zustände gemacht. Da war ich schon mega stolz drauf und dachte, super, das ist genau das Richtige, wie sich den Wasserfilter, den ich jetzt vorstellen möchte, den wir gecheckt haben, ähm, gefunden habe. Und dieser Wasserfilter macht sieben Jinzustände. Das hat mich so begeistert. Ich habe den dann gleich für die Praxis besorgt und auch ähm, für unsere Privatzuhause. Und wir trinken das Wasser jetzt seit einigen Jahren und das ist wirklich großartig. Okay, um was geht's? Der Wasserfilter, von dem ich rede, ist der Wasserfilter oder die Wasseranlage von ideales Wasser. Idealeswasser.com ist die Website dazu, wir werden das auch verlinken, da gibt es dann auch einen entsprechenden Gutscheincode, da kriegt ihr das günstiger. Ähm, dieser Wasserfilter hat es eben geschafft, diese wahnsinnige Hinwirkung zu machen. Die große Frage für mich war, warum? Was ist da der Unterschied? Wasser ist doch eigentlich Wasser. Und das Interessante ist, dass der durch seinen, die Art und Weise, wie er mit dem Wasser umgeht, irgendwas Besonderes mit dem Wasser macht, das am Ende dazu führt, dass das Wasser wahnsinnig gesund ist. Und der Weg der Filterung, Läuft über verschiedene Ebenen, es gibt eine Vorfilterung, und eine Membranfilterung, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Umkehrosmose, aber es ist nicht genau die Umkehrosmose. Das Wasser wird also wirklich bis aufs kleinste Molekül gefiltert und es das heißt dann am Ende, dass eben so gut wie nichts mehr drin ist an diesen genannten Schadstoffen. Es gibt dann keine Substanzen mehr, die irgendwie drin sind, auch so Glyphosat oder andere Dinge, es wird Chlor, das wird alles rausgefiltert. Und dann fängt aber das Spannende an, dann wird das Wasser mit ähm, solchen Phytokristallen ähm, ähm, um, umschwommen oder das Wasser fließt da durch. Das sind biophotonenhaltige Kristalle. Biophotonen, das ist das, was wir normalerweise haben, wenn das Wasser in, in der Luft ist, in den Wolken ist, wenn es von der Sonne bestrahlt wird. Das ist die Kraft der Sonne. Das ist dort in diesen Kristallen gespeichert und das Wasser kriegt es ab. Und das ist großartig. Und wenn es da vorbei ist, dann wird es mit Schungit mineralisiert. Das heißt, das Wasser wird wieder etwas natürlicher mineralisiert, aber nicht vollgestopft mit Mineralien. Genau da ist der Knackpunkt. Wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf. Und dann wird das Wasser verwirbelt, dadurch mit Sauerstoff angereichert. Und dann haben wir ein optimales Wasser. Der Hersteller sagt, er möchte gerne den natürlichen Kreislauf des Wassers. Wenn es aufsteigt und verdunstet, in den Himmel kommt, mit der Sonne beschienen wird, durchs Verdunsten bleiben viele Gifte schon mal zurück. Dann fällt es runter auf den Boden und kommt in die Erde rein, wird weiter gefiltert, wird mit Mineralien angereichert, kommt dann aus Quellen wieder raus und kann in Flüssen und Quellen sprudeln und wird mit Sauerstoff angereichert. Und diesen, diese, diesen Vorgang wiederholt der Hersteller in seinem Filtersystem. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Was mich noch begeistert, ist, dass der Durchfluss vom Wasser schnell genug geht. Also man kann dabei stehen, wenn eine Kanne vollläuft, läuft, man muss da nicht irgendwie nebenbei noch andere Sachen machen, sondern es geht zügig und macht eine tolle tolle Wirkung insgesamt, wenn man schnell gutes Wasser hat. Ihr braucht keine Kisten mehr schleppen, ihr habt gesundes Wasser und ihr könnt da vertrauensvoll mit umgehen. Man muss einmal im Jahr diese, diesen, diese Filterungseinheiten wechseln, Gibt es aber irgendwie so ein Abo oder so was man machen kann, dass man das günstiger kriegt? Da seht ihr dann mehr auf der Herstellerseite. Mir ist wichtig. Dass die Frage für euch äh, sich vielleicht ein bisschen erleichtert, was kann ich für einen Wasserfilter nehmen? Wir haben mittlerweile ganz viele äh, Patienten, die den Wasserfilter auch nutzen und echt auch begeistert sind. Warum ist das Wasser so gut zusätzlich? Was ist noch wichtig zu wissen? Es gibt einen, äh, einen Forscher, einen Wasserforscher, das ist äh, Dr. Äh, Claude Vincent. Dr. Claude Vincent ist so ein bisschen der Maßstabgeber für Wasserqualität und er hat im Grunde genommen herausgefunden, dass wenn Wasser, er hat das wirklich mit tausenden von Menschen untersucht, wenn Menschen chronisch krank werden, dann haben die häufig ein Wasser, das sehr, sehr überladen ist mit Mineralien, mit Kalk, mit äh, Giftstoffen natürlich und das Wasser hat keine gute Wirkung mehr im Körper, weil das Wasser wahrscheinlich eine besondere Funktion hat, die es nicht mehr ausführen kann. Das bedeutet, das Wasser im Körper, wenn wir es trinken, hat die Funktion schlacken, zu binden, Wasser ist unglaublich wichtig fürs Lymphsystem und es geht darum, Schlacken zu binden und diese gebundenen Schlacken werden dann außen und weg transportiert. Und wenn ihr jetzt aber Wasser aufnehmt, das eh schon von vornherein voll ist mit Schlacken und Mineralien und anderen Dingen, die es auch nicht abgibt, muss man dazu sagen, dann kann es sein, dass das Wasser überhaupt nicht mehr richtig als Transportmittel funktioniert. Das heißt, ihr verstopft innerlich mit den ganzen Toxinen und Giften, die ihr selber erzeugt oder die von außen auf euch einwirken. Das ist schlecht, Deswegen ist es wichtig, dass man Wasser hat, das die Möglichkeit hat, noch wie ein Schwamm Sachen aufzunehmen und rauszubringen. Keine Sorge, in der Regel werden nicht die wertvollen, wichtigen, eigenen Mineralien rausgeschwommen, weil das Wasser durch dieses Umspülen vom Schungit diese schon wieder bei sich hat. Also das ist wichtig, wenn ihr jetzt anderes Wasser, wenn ihr reines Umkehrosmosewasser nehmt, das nicht mineralisiert ist, oder wenn ihr destilliertes Wasser trinkt, was noch schlimmer ist das kann sein, dass es dann eure ganzen Mineralien aus dem Körper rausschwemmt. Das tut dieses Wasser nicht, kann ich mittlerweile sagen und mit Überzeugung sagen, weil wir es seit vielen Jahren trinken und ich eben tatsächlich auch Patienten sehe, die es seit Jahren trinken und die haben alle keine Mineralienmängel wegen diesem Wasser. Aber werden gesünder, entschlacken mehr, haben eine bessere Leistungsfähigkeit und entgiften besser. Ja, das kann man festmachen an so einem Messwert, das nennt man Mikrosiemens, das ist auch äh, von dem Dr. Vincent festgelegt worden und äh, dieses Mikrosiemens ist die, Leit die elektrische Leitfähigkeit von Wasser und Mikrosiemens zwischen 0 und 120 ist ein gutes Wasser, das noch diese Entschlackungsfähigkeit hat, 120 bis 200 ist so geht so Wasser und äh, 200 bis 300 ist Wasser, was nichts mehr kann. Es ist noch nicht gefährlich, aber es ist auch nicht mehr sinnvoll und nützlich und Wasser ab 300 ähm, bringt eigentlich nur noch Toxine mit und Gifte mit und sorgt dafür, dass ihr nicht entschlacken könnt. Wasser, wenn ihr das messt mit so einem Messgerät und es gibt so kleine Messgeräte dafür, die man sich günstig besorgen kann. Wenn ihr mal Leitungswasser anschaut, das hat oft Werte von über 500. Also das ist weit weit weg von gesundem Wasser. Und Wasser aus dieser Filteranlage, da haben wir regelmäßig Werte so von 60 bis 100, also richtig gutes optimales Wasser. Gut, das war's zum Thema Praxis Family Check Wasserfilter. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Ideen dazu habt, Fragen habt, Vorschläge habt. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, einen Wasserfilterkrieg zu entfachen. Auch andere Wasserfilter machen gutes Wasser. Aber das ist der Wasserfilter, den wir gecheckt haben und von dem wir sagen, dass der aus allen anderen heraussticht. Und wenn ihr euch überlegt, irgendeinen zu besorgen, den finden wir mittlerweile am besten und können den am meisten empfehlen. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.